Hallo und herzlich willkommen hier bei Modellbahnunion. Willkommen zu einer neuen Produktvorstellung in H Handel. Heute haben wir eine e lok der Firma Riva Rossi im Angebot. Hier vorne haben wir sie schon platziert und wie immer, ihr kennt das schon, gibt es gleich ein wenig zum großen Vorbild. Dann schauen wir uns das Modell hier in 1 zu 87 an. Es geht raus auf die Strecke. Wir schauen uns die Fahreigenschaften an. Es ist auch natürlich wieder eine Lok mit Sound. Das heißt, wir werden uns auch die Sounds anhören und zum Schluss gibt es dann natürlich das Schlusswort. Der Fahrplan steht. Wir legen los. Los geht es also mit den Informationen zum Vorbild. Und da beginnen wir am Jahre 1923, denn dort beschaffte die BBÖ, also die Bundesbahnen Österreichs, die 1C1 gekuppelten Elektrolokomotiven. Zur Erklärung: 1C1 bedeutet nichts anderes, dass wir, wenn wir die Lok von vorne nach, also von links nach rechts sehen, einfach hier vorne einen Vorläufer haben, eine Achse. Dann haben wir hier drei angetriebene Achsen und dann haben wir wieder einen Nachläufer, das heißt 1C1. C steht praktisch für drei Achsen. A für für eine Achse B für zwei Achsen C für drei Achsen und so weiter und deswegen kommt halt die Bezeichnung 1C1 hier bei dieser Elektrolokomotive zustande. Ja, es waren Lokomotiven der Baureihe 1029. Diese Lokomotiven waren damals sage und schreibe 75 km/h schnell und haben eine sagenumwobene Leistung gehabt von 1160 kW. Angetrieben wurden diese Maschinen über einen Stangenantrieb mit einer Blindwelle von zwei Elektrolokomotiven, die jeweils ungefähr mittig der Lokomotive saßen. Zum Einsatz kamen diese Lokomotiven für den schnellen Personenverkehr. Durch die Übernahme der Deutschen Reichsbahn 1938 endete sich dann auch die Baureihenbezeichnung dieser Lokomotive in E-33. Lange waren sie dann im Einsatz bei der Deutschen Reichsbahn und bei Kriegsende 1945 waren von den ursprünglich 20 Exemplaren, die angeschafft wurden, lediglich nur noch 13 im Einsatz. Sieben Loks befanden sich in Deutschland, die restlichen sechs Maschinen waren in Österreich anzutreffen. 1947 bis 1952 erfolgte dann die Rückgabe aller E33 Maschinen zurück nach Österreich. Dort wurden sie dann 1954 dem neuen Nummernschema der ÖBB angegliedert und wurden dann fortan dann bezeichnet als 1073. Zehn Lokomotiven erhielten eine Modernisierung, wodurch dann auch die Höchstgeschwindigkeit auf 90 kmh angehoben wurde und diese wurden dann bis Mitte der 70er Jahre dann noch zum Einsatz gebracht. Letzte aktive Lokomotive waren die 1073.03 und die 1073.14 im Jahre 1975. Das waren sie auch die Informationen zum Vorbild. Weiter geht es hier im Video. wir jetzt Lok in 1 zu 87. Und da schauen wir uns erstmal an, wie kommt die Lok zu uns. Wir haben hier die klassische Reva Rossi-Verpackung mit Inlay wo die Lok auch drin sicher verstaut ist. Begleitpapier haben wir natürlich auch. Wir haben hier einmal das Ersatzteilblatt von beiden Seiten bedruckt. Also ordentlich Ersatzteile, die man nachbestellen kann. Und da wir ja hier auch eine Lok mit Sound haben, gibt es hier von der Firma Zimo ist der Sounddecoder übrigens dann ein kleines Begleithäftchen, wo auch nochmal alle Sounds drin aufgeführt sind. Schauen wir uns die Lok hier nochmal ein klein wenig im Detail an. Wir haben hier wunderbar Wunderschön detailliertere Seitenaufbauten, wie auch Dachaufbauten mit Elektroleitungen, angesetzten Griffstangen hier an der Seite. Hier vorne die Kühlerrippen sind wirklich sehr filigran schon umgesetzt und auch das Innere des Führerstandes kann sich wirklich sehen lassen. Scherenstromabnehmer haben wir zwei Stück, die wirklich auch sehr schön rückfedernd sind und sich auch relativ einfach einklinken lassen wieder und auch wieder ausklinken lassen. Das passt und auch die Frontansicht, drehen wir sie mal so, da können wir sie uns von vorne mal ein wenig anschauen. Die Frontpartie ist auch wirklich sehr schön umgesetzt hier mit den nach innen gebogenen Griffstangen. Die technischen Details dürfen natürlich nicht fehlen. Wir haben hier eine Lok der Epoche 3 der Deutschen Bundesbahn, eine Lok mit Sound, wie ja eben schon gesagt. Wir haben eine 21-polige MTC-Schnittstelle. Der Mindestradius dieser Lok beträgt 358 mm. Das entspricht ungefähr dem R2. Eine Länge über Puffer haben wir 147 mm, wir haben eine NEM-Kupplung 362 mit abwerkverbauten Bügelkupplungen und wir haben auf beiden Seiten weißes Spitzenlicht mit der Fahrtrichtung wechselnd. sind wir am Ende unseres Videos angekommen, wir hoffen es hat euch mal wieder gefallen. Sollten jetzt noch Fragen eurerseits offen sein, kein Problem, einfach hier unter das Video in die Kommentare schreiben oder uns eine E-Mail direkt schreiben unter info und wir werden uns dann natürlich schnellstmöglich auf beiden Wegen bei euch melden. Ihr wollt die Lok haben? Auch kein Problem, einfach unseren Shop besuchen auf www.modellbahnunion.com, dort die Artikelnummern eingeben einkaufen, in den Warenkorb legen und glücklich sein. Die Artikelnummern gibt es natürlich auch noch. Und zwar gibt es die Lok einmal in DC analog, sprich ohne Decoder verbaut. Das ist die Artikelnummer HR2853 und ab Werk direkt mit äh, Digital-Sound-Decoder verbaut ist es die Artikelnummer HR2853S. Das war es von mir. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, wir sehen uns natürlich bald wieder. Macht es gut. Bis dann und tschüss. Okay.